Ich bin seit 2014 verantwortlich für die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Migration in dieser Stadt. Das sind Zukunftsthemen und ich arbeite und will weiterarbeiten an diesen Themen und will Beispiele zeigen, wie Klimaschutz geht. Und deswegen sind wir heute in der Kongresshalle gewesen, um äh, diese vorbildliche Energiesanierung des Hauses nochmal zu betonen, weil ich glaube, dass solche Beispiele wie die Kongresshalle wir mehr brauchen in der Stadt Augsburg.